So we all living life in the night, pray God, I don't die Geht das Jahr 2019 nun leider zu Ende und ich wollte mich einfach an der Stelle bei einigen Leuten bedanken, die mich bei dem Weg hier unterstützt haben. Sei es meine Mods gewesen, sei es aktive Supporter gewesen oder sonstiges, meine Rudolf-Kollegen oder sonstiges, wie gesagt. Ich wollte mich erstmal recht herzlich bei den guten alten I'm Reigns, aka Reigns, aka Leon bedanken, an den aktiven und ehrenhaften Support von dir, mein Freund. Ich hoffe, du siehst das Video auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich kenne ihn schon seit gefühlt zwei Jahren, wenn es hinkommt. Und wir hatten jetzt lange Beef gehabt, das wussten noch viele, aber jetzt nicht mehr durch gut Glück. Und ist halt auch einfach mal ein Schwachsinn, Beef zu haben, wie gesagt. Das habe ich auf einfach mit ihm alles geklärt jetzt. Und wie gesagt, ehrenhafte Aktion erstmal, dass du wieder bei mir am Start bist. Die zweite ehren aktion geht an den Marco raus, mein Ehrensupport vor den News Deutschland. Der Gute alte Kollege hat mich seit einem Jahr komplett gerade unterstützt, auch einfach unterstützt, und der mir einfach tagtäglich einfach irgendwas gekauft hat, aus dem Shop. Digga, tagtäglich, den müsst ihr müsst euch mal vorstellen, er hat Mengen an Geld ausgegeben, meinen Kreditkunden. Das ist einfach für mich äh, einfach, ich, also, das ist einfach wie so, ich, ich, ich kann es schon gar nicht mehr Worten zusammenfassen, wie heftig das einfach ist. Dieser Support von ihm und. Wie gesagt, deswegen ist es auch bei mir mein ehrenhafter Mod. Natürlich ich den nächsten Props an meinen guten alten Ali Brattan raus, der weiß gescheit. Auch ein Mod von mir, wie gesagt, meine Mods sind eigentlich diejenigen, bei denen ich mich eigentlich gefühlt am meisten bedanke, dass sie mich bei dem Weg ja in diesem Jahr supportet haben und geschützt haben. Dadurch habe ich auch neue Leute kennengelernt, ist halt auch wichtig, finde ich, in der YouTube-Community. Und es gab auch sehr viel Beef dieses Jahr, aber... Damit möchte ich erstmal ins nächste Jahr einspringen und damit ähm, weiter schauen. Und äh, wie gesagt, es werden nächstes Jahr auf jeden Fall heftige Videos kommen. Und darauf können wir auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Das sage ich auf jeden Fall schon mal. Alle Guten Dienste neue Jahr rein. Ich hoffe, ihr rutscht gut rein. und nicht so viel Scheiße, wie ich das heute mache. Ja. Und ähm, ja, lasst euch nicht scammen. So kann ich es immer nur sagen. Für nächstes Jahr, nächstes Jahr wird sehr viel in Fortnite passieren. Das sage ich euch gleich. Wie gesagt, ich hoffe... Das war jetzt hier erstmal alle Leute, die ich hier so sagen konnte. Erstmal der Ein Rains, wie gesagt, der Ali und der Marco. Und ja, wenn ich Englisch jetzt mal sagen, Jungs, gut rein, bis zum nächsten Jahr und ciao.